Ihr Lieben. Ich bin nicht katholisch, aber ich beginne trotzdem mit einem Geständnis, mit einer Beichte. Ich lebe seit fast 15 Jahren in Berlin. Ich bin trotzdem noch immer weder Hertha Fan noch Union, auch nicht Eisbären Füchse Alba. Manchen wird das enttäuschen, ich stehe nach wie vor treu zur Eintracht Frankfurt. dass da so viele klatschen, Werner gut trotzdem, das ist in Ordnung. Man ist als Eintracht-Fan gewöhnt. ja. Ich meine, in letzter Zeit spielen sie ganz gut, aber früher war das anders. Und man, wir, wir stehen trotzdem treu zu unserem Team. Ich glaube, dass es schwer ist, auch mal zu seinem Team zu stehen, das muss sich Union- oder Hertha-Fans nicht erklären. Und es verbindet uns ja auch, und uns, und uns verbindet auch, dass wir nicht wie die Bayern-Fans sind, die nur dann glücklich sind, wenn wir gewinnen. Und... Es gibt eine Sache, die ist wirklich dramatisch für mich mit der Eintracht. Immer wenn ich ein Spiel gucke, wirklich immer, das ist nicht statistisch belegbar, aber immer wenn ich gucke, führen wir in der ersten Halbzeit und verlieren das Spiel am Ende. 1 zu 0 Führung zur Hälfte, 2 zu 1 verloren. 2 zu 0 Führung zur Hälfte, 3 zu 2 verloren und immer so weiter. Und es ist wirklich tatsächlich immer nur, wenn ich schaue. Und deshalb habe ich zwei Dinge gelernt obwohl ich nicht abergläubisch bin. Wenn ich will, dass die Eintracht gewinnt, dann schaue ich das Spiel nicht. Und das Zweite, und deswegen erzähle ich euch diese ganze Geschichte überhaupt, das Zweite ist, Spiele werden in der zweiten Hälfte gewonnen. Und du kannst in der ersten Hälfte zurückliegen, du kannst trotzdem noch gewinnen, aber natürlich ist es besser, wenn du die Grundlagen in der ersten Hälfte legst. Wir haben mit der rot-rot-grünen Koalition gerade Halbzeit und wir haben bisher ziemlich gut vorgelegt. Ich weiß, dass es vielen von euch nicht schnell genug geht. Manchmal stehe ich auch da und denke, meine Güte, es müsste schneller gehen. Wir sind mit so großen Erwartungen an diese Koalition gegangen, endlich wirklich regieren in Berlin. Wir wollten die Stadt umbauen, wir wollen das immer noch, die Stadt umbauen, nachhaltiger, gerechter machen, grüner machen. Und manchmal frage ich mich natürlich, tun wir gerade alles, was wir können? dann schaue ich mir mal an, was wir alles schon geschafft haben. Wir haben zum Beispiel angefangen in einer Stadt, da gab es zwei Leute, zwei Leute, die den Radverkehr in der Verwaltung geplant haben. Inzwischen, nach zweieinhalb Jahren grüner Regierungszeit, sind es 80 Menschen, die in der Stadt die den Radverkehr planen, dass zwei Menschen nicht kilometerweise protected bike lanes bauen. Das ist mir auch klar. Aber mit 80 Leuten geht es jetzt richtig los. Und wir haben mit dem Mobilitätsgesetz... Mobilitätsgesetz die Grundlage gelegt und wenn das Mobilitätsgesetz das 1 zu 0 der ersten Halbzeit ist, dann ist jede weitere Protected Bike Lane ein weiterer Treffer und dann bin ich sehr, sehr sicher, dass wir auch mit einer guten Führung am Ende in die Kabine gehen werden. Denn, liebe Leute, eins verspreche ich euch, wir werden hier jetzt nicht nachlassen. Beim Mobilitätsgesetz zum Beispiel, da kommt jetzt der Fußverkehrsteil. Wir haben bereits den Nahverkehrsplan beschlossen. 28 Milliarden Euro stehen dafür zur Verfügung. Wir haben bereits jetzt elf gefährliche Kreuzungen umgebaut. 2019, 2020 folgen 20 weitere Kreuzungen und dann 2020, 2021 noch 30 weitere Kreuzungen. Wir verbessern den Takt des ÖPNV. Wir bauen den ÖPNV auf mehr Nachhaltigkeit um. Wir haben ein günstigeres Sozialticket. Wir haben jetzt das kostenlose Schülerticket. Die Berliner Stadtwerke wurden durch uns endlich zum Leben erweckt und wir bauen sie weiter aus. Mieterstromplattform damit wird die saubere Energie endlich auch für Mieterinnen direkt und lokal bezahlbar nutzbar. Wir sind Spitze beim Ausbau der Photovoltaik und überall da werden wir nicht nachlassen, genauso wie bei der Justiz, die wir endlich wieder handlungsfähig gemacht haben, mit all dem Personal, das wir eingestellt haben. Wir haben die Ausbildungskapazitäten aufgestockt und der organisierten Kriminalität den Kampf angesagt. Grün ist nach der Halbzeit in Führung und wir werden genau so weitermachen. Jetzt zur Halbzeit liegt die Koalition in den Umfragen bei deutlich über 50 Prozent und es ist eigentlich mehr oder weniger seit Beginn der Wahlperiode so. Wir haben einen ambitionierten Koalitionsvertrag geschlossen und die Menschen in der Stadt wissen das zu schätzen. Sie wissen zu schätzen, dass wir mit Herzblut für sie kämpfen, dass wir mit Herzblut für die Menschen und für eine nachhaltige Politik in dieser Stadt kämpfen. Und dass wir jetzt gerade so gut dastehen, das liegt zum einen an unseren Inhalten, aber ich möchte es auch einmal sagen, es liegt auch daran, dass wir wirklich unsere besten Leute aufs Feld geschickt haben. Silke, Ramona, Antje, Regine, Dirk, Senatorinnen und Fraktionen, die ganze Fraktion, vielen, vielen Dank für diesen großartigen Job, den ihr da gerade leistet. Aber es wäre jetzt unehrlich, wenn ich nicht ein bisschen Wasser in den Wein kippen würde. Ich würde sagen, ein, vielleicht sogar zwei Prozentpunkte verdanken wir auch dieser Opposition. Die sind ehrlich gesagt immer noch nicht wirklich auf dem Spielfeld angekommen und wenn, dann sind ehrlich gesagt die Manöver, die sie da machen, schon so ein bisschen fragwürdig. Ein Beispiel möchte ich mal nennen, das ist jetzt gerade das Neueste, Kai Wegner. Seit Wochen, seit Monaten und Wochen tobt die Debatte nicht um den CDU-Vorsitz, sondern um den Paragraf 219a. Es geht um die Selbstbestimmung, um die Gleichberechtigung von Frauen. In diesem Jahr war der 8. März zum ersten Mal Feiertag in Berlin. Wir haben vor knapp drei Wochen den Equal Pay Day gehabt. Alle hier wissen im Raum, wir haben noch verdammt viel zu tun. Und das wissen auch die Leute da draußen in der Stadt, verdammt viel zu tun, bis wir wirklich Gleichberechtigung für Frauen erreicht haben. Und was macht Kai Wegner? Der hat es jetzt auch gemerkt, finde ich gut. Dann meint er, dann müssen wir jetzt in der CDU auch mal die Frauen fördern. Tolle Idee. Sehe ich ganz genauso. Aber seine Umsetzung dessen fand ich dann irgendwie auch wieder sehr interessant. Geht er nämlich hin mit seinen natürlich männlichen Bezirksfürstenkumpels. Und was machen Sie? Als allererstes sägen Sie mal die Frau an der Spitze der Berliner CDU ab. Das, liebe Leute, das ist Frauenförderung aller CDU. Lieber Kai Wegner, das war ein Eigentor. Und wer wirklich Frauenförderung und Gleichberechtigung will, der kommt zu Bündnis 90 Die Grünen. Ich sag euch auch, wir werden uns weder auf der schlechten Performance der Opposition noch auf unseren guten Umfragewerten ausruhen. Denn wir wissen, dass die Leute in dieser Stadt uns vertrauen. Wir wissen, dass die Bündnis 90 den Grünen am ehesten zutrauen, die Probleme dieser Stadt zu lösen. Und deswegen sind wir ihnen auch Antworten schuldig, auch auf die nicht ganz so einfachen Fragen. Und diese Verantwortung, die nehmen wir an. In den letzten Tagen wurde viel über das Volksbegehren deutsche Wohnen enteignen gesprochen. Und die Journalisten, die da hinten sitzen, haben uns viel gefragt, warum habt ihr denn noch keine Position, warum debattiert ihr das nicht heute hier? Alle reden darüber, nur ihr nicht, das stimmt nicht. Wir haben da einen Prozess angefangen, wir reden darüber, denn wir glauben, das ist nicht ganz so einfach, das ist nichts, was man einfach mal in einer Stunde ausdebattiert hat. Ich lasse mich nicht in eine Positionierung drängen, wenn die Zeit überhaupt nicht drängt, liebe Leute. Das Thema ist viel zu komplex, als dass wir einfach mal schnell abräumen könnten. Ja, das Volksbegehren ist da und ja, das startet heute. Aber dass sie die erste Stufe erreichen, daran zweifelt, glaube ich, keiner und ich gehe davon aus, dass sie die erreichen und dann, wenn das soweit ist, dann müssen wir uns dazu verhalten, liebe Leute. Keine Sorge, dann werden wir bereit sein für Gespräche, da werden wir mit einer klaren grünen Position reingehen und bis dahin nehmen wir uns die Zeit, ein so wichtiges Thema auch in Ruhe auszudiskutieren ich will euch auch sagen, es gibt nicht die einzelne, die eine einzige Maßnahme, die das Problem mit den Mieten in dieser Stadt lösen wird. Wir werden die Mieten, das Mietenproblem hier nicht lösen, indem wir die deutsche Wohnen einfach enteignen. Das wäre doch unehrlich, wenn wir das den Leuten versprechen. Übrigens reicht es genauso wenig, wenn wir jetzt mehr Milieuschutzgebiet machen. Es reicht auch nicht, wenn wir jetzt den Mietendeckel haben oder wenn wir öfter das Vorverkaufsrecht ziehen. All diese Maßnahmen, das sind Einzelmaßnahmen, die wir zusammen denken müssen und wir brauchen ein großes Maßnahmenbündel. Genauso wie wir den Neubau brauchen und nur wenn wir das alles zusammen denken, werden wir das Problem in den Griff kriegen. Und genauso die Mietpreisbremse. Liebe Leute, eine Mietpreisbremse, die ihren Namen nicht verdient hat, die hilft den Mieterinnen und Mietern in dieser Stadt nicht. Und liebe Frau Merkel, ganz ehrlich, auch als Bundeskanzlerin, haben Sie eine Verantwortung für die Mieterinnen und Mieter in Berlin und in der ganzen Bundesrepublik und nehmen Sie die bitte endlich ernst. Applaus Nur wenn alle Ebenen, Bund, Land, Bezirke, Wirklich gemeinsam mit einem Bündel gegen diesen Mietenwahnsinn kämpfen. Nur dann werden wir was erreichen. Wir zeigen in Berlin an vielen Stellen schon, was da geht. Unsere Bezirksstadträte zum Beispiel machen einen großartigen Job. Die müssen wir weiter unterstützen. Wir werden weiter da dranbleiben und wir werden die Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt nicht alleine lassen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, so sehr, mein Herz für diese Stadt hier und für die Menschen in dieser Stadt schlägt, weiß ich auch, mit unserer Politik können wir nur erfolgreich sein, wenn wir starke Bündnispartner haben. Wäre schön, wenn der Bund da ein Partner wäre, aber wir haben auch andere, zum Beispiel Brandenburg. An vielen Stellen sind wir mit Brandenburg eng verbunden, sei es ÖPNV, Wirtschaft, Arbeitsmarkt. All diese Themen funktionieren nur zusammen mit Brandenburg. Ich freue mich sehr, dass heute Clemens Rostock da ist, der wird uns später noch einstimmen auf die Landtagswahl in Brandenburg. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da alle Brandenburg auch unterstützen. Aber bevor die Wahl in Brandenburg ist, ist noch eine andere Wahl, die für uns auch sehr, sehr entscheidend ist. Ihr seht es alle am Backdrop, ihr habt es auf euren Stimmkarten gesehen und ich glaube, ihr wisst es auch alle, morgen in sieben Wochen ist Europawahl. Und wer sich damit beschäftigt, der wird jetzt immer öfter hören, das ist eine Schicksalswahl. Jetzt geht es diesmal wirklich um die Zukunft von Europa. Und manchmal, finde ich, klingt das ein bisschen pathetisch. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann stimmt das. Man muss sich dieses Brexit-Chaos nun mal anschauen. Man muss sich diese erstarkenden Nationalisten überall anschauen, um zu wissen, Europa steht am Scheideweg. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir da wirklich Wahlkampf machen und für ein gerechtes und solidarisches Europa auf die Straße gehen. Aber bevor ich da in die Zukunft Europas schaue, möchte ich einmal einen Blick zurückwerfen. Denn ich glaube, die Entstehung Europas und die, der Schlüssel zu Europa liegt eigentlich in unseren Familiengeschichten. Ich möchte euch einmal die Geschichte meiner Familie erzählen, seit ich sie weiß. Sie beginnt dann, vorher weiß ich nichts, im Frühjahr 1945 in Breslau. Ob die Geschichte so eins zu eins stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, die wurde auch ein bisschen ausgeschmückt teilweise. Aber Breslau war 1945 eingekesselt und die Wehrmacht hatte quasi niemanden mehr, den sie irgendwie noch verbrennen konnte, verfeuern konnte, so für, sozusagen. Und deswegen haben sie 14, 15, 16-jährige Jungs da in diese Stadt zum Kämpfen geschickt. Und einer dieser Jungs wurde verwundet, wie viele andere, und er hat seinen linken Arm verloren. Und er wurde ausgeflogen mit einem Versorgungsflugzeug, was nicht etwa Essen gebracht hat, sondern Munition, damit in dieser Stadt weitergekämpft werden kann. Trotzdem war dieses Flugzeug seine Rettung, denn alle Flugzeuge, die an diesem Tag aus der Stadt ausgeflogen wurden, wurden abgeschossen. Alle bis auf dieses eine, wo dieser Junge drin war. Und dieser Junge war mein Opa. Und er ist dann, er hat überlebt, er kam nach Essen, nach Hessen und um Gottes, um Gottes Willen, nicht nach Essen. <lacht> Ist bestimmt auch eine schöne Stadt, aber Hessen ist schöner. Also er kam nach Hessen in den Vogelsberg aufs Dorf. Er hat da meine Oma kennengelernt, die haben geheiratet und meinen Vater bekommen. Und der, Teil, der andere Teil meiner Familiengeschichte beginnt interessanterweise auch in Breslau mit der Oma mütterlicherseits, die von dort geflohen ist, die nach Frankfurt kam und dort meinen Opa kenn, kennenlernte. Und dann, nee meinen anderen Opa, dann haben sie meine Mutter bekommen und die beiden haben dann meine Eltern bekommen. Das ist ein bisschen kompliziert, ja, es hat bei mir auch immer eine Weile gedauert. Inzwischen Mich hat das als Kind immer total fasziniert, weil ich irgendwie dachte, boah, ey, das ist ein Wunder, dass mein Opa noch lebt, dass er damals nicht gestorben ist und dass die irgendwie aus diesen verschiedenen Ecken, eigentlich aus den gleichen Ecken, aber dann ganz woanders sich andere Leute kennengelernt haben, das hat mich immer total fasziniert und inzwischen weiß ich, so außergewöhnlich ist diese Geschichte ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die meisten von uns können so eine Geschichte erzählen, wie ihre Familie durch die Wirren des Krieges irgendwie entstanden und zusammengekommen ist. Und was mich trotzdem wirklich bis heute fasziniert, und deshalb erzähle ich das, ist, dass genau in diesem Moment, in diesem Moment, als der Krieg Europa zerstört hatte, als die Menschen am Boden lagen, da gab es Menschen, die gesagt haben, das nie wieder, Menschen, die sich zusammengetan haben, die zusammengerückt sind und die gesagt haben, nie wieder Krieg. Und diesen Menschen haben wir unser Europa heute zu verdanken. und viele von uns in Frieden aufgewachsen bin, dass ich Bomben nur aus dem Fernsehen, aus Nachrichten oder aus dem Geschichtsbuch kenne. Das ist eines der größten Geschenke, das man überhaupt haben kann. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und das müssen wir gerade heute jeden Tag aufs Neue verteidigen. Denn ganz ehrlich, die Geschichte meiner Familie, die hat mit Krieg zu tun, mit Leid, mit Vertreibung, aber sie, hat, sie ist nichts im Vergleich zu dem, was jüdische Familien, was homosexuelle und erst recht weiß ich nicht, wie es ist, sich nicht frei bewegen zu können und nicht seine Meinung laut sagen zu können. Und dennoch weiß ich es zu schätzen, auch aus sehr persönlichen Gründen, denn meine Familie, meine Jungs, gäbe es heute nicht ohne den Mauerfall. Aber nicht nur ich persönlich, wir alle haben den Bürgerrechtlerinnen in der DDR so viel zu verdanken. Ihr habt gezeigt, was man bewegen kann, wenn man friedlich, aber mit Nachdruck für seine Sache einsteht und 89 auf die Straße zu gehen. Welche Risiken damit verbunden waren, welche Ängste damit verbunden waren, auch das können wir heute nur noch erahnen. Und deswegen danke euch, danke, dass ihr an eure Sache geglaubt habt, danke, dass ihr diese friedliche Revolution zu einem Erfolg geführt habt. dass wir Bündnis 90 nach wie vor im Namen führen, das ist für mich eine stete Erinnerung und das ist für mich eine Verpflichtung, die Werte der friedlichen Revolution, die Werte eines einigen freiheitlichen, friedlichen und demokratischen Europa weiterzutragen und weiter dafür zu kämpfen. Und auch deswegen, auch deswegen werde ich die nächsten Wochen auf die Straße gehen, aus Überzeugung, gemeinsam mit euch, gemeinsam mit unseren großartigen Kandidatinnen, die wir hier aus Berlin für die EU-Wahl haben. Wir werden gemeinsam weiter für, für dieses Europa kämpfen. Wir werden Leuten zeigen, dass es sich lohnt, zur Wahl zu gehen. Wir werden ihnen sagen, Hauptsache ihr wählt eine demokratische Partei. Aber wer ein gerechtes Europa will, ein solidarisches, gleichberechtigtes Europa und ein Europa, in dem das Klima geschützt wird, der will Bündnis 90 die Grünen. Ich habe euch die Geschichte meiner Familie erzählt und wie so viele Geschichten, Familiengeschichten aus Europa zeigt sie, dass nur weil Leute zusammengerückt sind, konnten Menschen ein neues Zuhause finden, Menschen, die vor Krieg geflohen sind. Und angesichts dessen, aber ehrlich gesagt selbst ohne diesen Hintergrund, schämt es mich, was gerade auch an Europas Außengrenzen auch im Namen von Europa passiert. Ich frage mich ganz ehrlich, wie? Kann es sein, dass wenn vor Nor von vor Norwegens Küste ein Kreuzfahrtschiff in Seenot gerät, Hubschrauber drumherum kreisen, die Him Himmel und Hölle werden in Bewegung gesetzt, um diese Menschen zu retten. Gott sei Dank wurden sie gerettet. Ich will überhaupt nicht sagen, dass man das nicht hätte machen sollen, versteht mich nicht falsch aber jeder saß gefühlt jeder zweite saß vorm Fernseher und hat mitgezittert aber wenn dann gleichzeitig im Mittelmeer Menschen in Seenot geraten die vor Hunger vor Krieg und Verfolgung geflohen sind dann kriegt man irgendwie in Europa nur noch so ein Schulterzucken schlimmsten Fall, und diesen Fall erleben wir gerade viel zu oft, ist Es ist eben nicht nur das Schulterzucken, sondern die Menschen, die eigentlich die Grundwerte unserer Gesellschaft hochhalten, diejenigen, die die Menschlichkeit noch hochhalten. Die, die das einzig Richtige tun, die werden dann daran gehindert. Die werden gehindert, die Menschen zu retten, die dürfen mit ihren Schiffen keinen Hafen mehr anlaufen oder werden am Verlassen des Hafens gehindert. Liebe Leute, was ist eigentlich in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft falsch gelaufen? Dass die Einzigen, die das Richtige tun, nämlich Menschenleben retten, dass die kriminalisiert werden, das werden wir nicht weiter zulassen, liebe Leute. Ich sage euch auch, Kapitän Klaus-Peter Reich, Kapitänin Franziska Hansen, all die anderen Kapitäne und Kapitäninnen, all die Crewmitglieder da draußen, die die Seenotrettung vorantreiben und die keine Angst haben, ihr seid die wahren Helden unserer Zeit, ihr erhaltet uns den Glauben ans Gute und wir werden weiter an eurer Seite stehen. wir werden auch weiter die Fluchtursachen bekämpfen, natürlich, die sind das eigentliche Problem, aber wir halten auch nichts von einer Festung Europa und wir werden weiter dafür kämpfen, dass es legale Fluchtwege gibt und wir werden weiter dafür kämpfen, dass jeder Geflüchtete und das Leben eines jeden Geflüchteten genauso viel wert ist, wie das Leben eines Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff. Wir kämpfen hier in Berlin für eine gerechtere und weltoffenere Gesellschaft und wir werden das auch für Europa tun. Und ich freue mich, freue mich auf diesen Europawahlkampf mit euch. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit hier in Berlin. Und ich freue mich auch übrigens, dass unsere Regierungsmannschaft nicht die Eintracht Frankfurt ist. Denn bei euch bin ich mir sicher, dass ihr in der zweiten Hälfte nicht nachlassen werdet und dass wir alle gemeinsam noch viele weitere Treffer schießen werden und damit Berlin noch grüner, gerechter, nachhaltiger und weltoffener machen werden. Vielen Dank.